Hey Leute, willkommen zurück zu Zuckerpopel. Wir spielen heute Pokémon. Rose habe ich schon besiegt. Steig ruhig in den Aufzug und fahrt damit nach oben. Ich werde euch schon nicht aufhalten. Ja, äh, es ist für mich eine kleine Zeit, die ich gespielt habe. Für euch wahrscheinlich auch, wenn ihr mitschaut. Aber kein Problem. Warte noch kurz. Ich muss kurz mein Team anschauen. Nein, sieht gut aus. Bin bereit, wir haben keine andere Option, wir gehen rein. Ja. Seid ihr etwa trotz aller Gefahren gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hopp und Adi, es hat wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht deiner maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endynalus zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Endynalus schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, it's Champ Time! Ich glaube, ich habe dem mal eine komplett andere Stimme gegeben. wirklich alles gegeben, um es mit einem Pokéball zu fangen. Entinales erscheint. Okay, wir kämpfen also 1 gegen 1. Entinales ist Feuergift. Kann ich noch nicht nachschauen. Ne? Nee. Ich meine... Nein, Drachengift. Drachengift. Entschuldigung, Entschuldigung. Drachengift. Das heißt, Galashigi ist nicht so gut vorbereitet. Hat irgendjemand überhaupt. Ja gut, Bodenattacken halt, ne? Und da hat er Zwinger, das heißt, da hat sicher kein ähm, Schwebe. Eisstrahl wäre halt nice. Wir machen mal Felsgrab. Die Dynamax-Kanone, meine, beste äh, meine besten Angriffe im PvP. Alter, wie das zwiebelt. Ich bin dezent in einem kleinen Problem drin. Ja, das Problem ist, da killt mein galage sobald ich was anderes mache, es zu heilen, ne? Okay, der Giftstreich war okay. Wir senken seine noch nochmal. Okay, er ist schon langsamer. Ich will minus init haben des Todes auf dem, bitte. Also wir müssen eigentlich immer auf den Giftstreich warten mit viel. Zum Glück habe ich hicko dabei. Okay, okay, ich sehe die Taktik. Sorry, Nuzlocke ist ein bisschen mühsamer. Ich weiß, ich habe es Pokémon Hardcore genannt, und zwar zum einfachen Grund. Äh, ich werde mit Dimitri, einem Kumpel, der im Team Little D ist mit mir zusammen, äh, werden wir den Nuzlocke-Run machen. Und zwar fangen wir an mit Gen 1. Und gehen auf Gen 2, 3, Gen 1 Remake, Gen 4 und so weiter halt. Alles hoch, einmal durch, alles. Alle Main-Story-Teile. Inklusive für alle Remakes. Wir haben uns noch überlegt, dass wenn wir in einem sterben, dass wir von Null anfangen müssen. Aber das wäre ein bisschen heavy für den First Run. Vielleicht mache ich das dann mal alleine. Aber wir machen auf jeden Fall eine Zone Link. Äh, Zone Link wird auf jeden Fall auf Twitch gestreamt. Wenn dieses Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon soweit. Ich gucke mal, ob ich das dazwischen dränge. Momentan bin ich ja COD und äh, Resident Evil Also COD ist oben, Resident Evil bin ich im Bearbeiten noch. Resident Evil ist ein bisschen mühsamer. Okay, hat Minus-Init. Ich kann es riskieren, wenn Gadaschi nicht stirbt. Jawohl. Wir holen uns den. Wir holen uns den. Wir holen uns den. Los! Rip. Boah, sie haben Facial Expressions. Ich liebe das immer noch an diesem Teil. Ganz ehrlich. Gen 8 ist so gut. Ich weiß nicht. Ich finde Gen 8 richtig gut. Gen 7 hat mir nur das grenztabile High. Egal was passiert. Hier hat man halt wirklich Facial Express. Ich bin richtig geflasht, das aussieht. Ganz ehrlich. Gen 8 ist so gut. Ich mag es. Die Story ist nicht mega übertrieben gut, aber ich mag es. Es ist nicht die beste Story aller Zeiten. Es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten. Aber es ist gut. Und die Dynamax Mechanik ist halt... Okay. Ein bisschen lame, ein bisschen repetitiv, aber es ist okay. Ein finaliser erscheint. Und jetzt könnte ich langsam ein Problem kriegen. Wow, was für ein Collapse. Das schaffe ich allein nicht. Ja, die, ah, die kämpfen wir zusammen. Das Problem ist, ich müsste raus in Octillery. Ein schon wegen dem Eisstrahl. mir aus Schaufler, Dampfhalze, irgendwas, aber... Dampfhalze ist kacke, weil es jeden auftritt. Äh, ich mach trotzdem mal... Ich kann keine Attacken einsetzen. Da war ja was. Ein Dynados sammelt kraft Eine Rätsel-Machen... äh, rätselhafte gemacht. Stimmt ja, wir haben doch im Schlimmerwald ein Schwert und ein Schild gefunden. Nur mal Felsgrab, weil die bauen drei Runden, um das zu machen. Ah, die nimm das Schwert, es ist zwar alt und Rostig, aber für irgendwas muss es gut sein verstanden. Alright Das ist ein Dragon Ball ah, Intro los! Das, das klingt voll nach Dragon Ball, Brauchen wir auch das, äh, das Entry von den Schwert von Sassian wirkt. Und Wackerer Schild hieß es, genau. Äh, ja, also, wir kämpfen jetzt an der Seite. Von Legendaries, Erzwinger von Andinalus wirkt weiterhin, aber ich denke, wir können wieder angreifen. Ich hätte doch Ausweichzonen verdammt. Risiko. Ich hoffe, Octoset stirbt nicht direkt. Ich heile den auf jeden Fall, bevor er stirbt. Jaula, ist ein Angriffsenker, glaube ich, oder? Ah ne, das ist der Boost von mir selbst, stimmt. Oh, wieso? Ah ne, eben, der trifft alle. Okay. Nice. It. Angriff, okay, das geht okay, ich bin Special Attack Ich glaube, Hopp hat sich weg selbst getötet Ah, ne, das macht's, okay, nein, das ist okay Wir können wieder Attacken einsetzen, dank Sassion und Summer Center Jetzt geht's richtig los Eisstrahl! Ich kann auch Hyperstrahl machen, aber egal, wir machen jetzt Eisstrahl Gigantenhieb ist wie die Dynamax-Kanone äh, Double Damage, also ein 100er Base Plus Stab Stahl Double Damage gegen Dynamax ist ein 300er Damage. Das ist dasselbe in Schildform. Also drücken jetzt einfach mal 300 Damage, also eine 300 Stärke rein so. Aber die sind Stahl. Komm, wir machen es nochmal. Ja, die haben jetzt, glaube ich, plus zwei wegen Jaula. Für das machen sie verdammt wenig Damage, zugegebenermaßen. Aber hey, sie machen gut Damage. Sie sind nicht diese Useless Supports NPCs, die man sonst in so spielen kriegt. Die sind halt die Legenden. ne, man muss denen schon eine richtig gute Show geben. Artillery is unimpressed. <lacht> ja, diese risiko macht einfach gar nichts. Okay, ich glaube Indinales ist down. Noch nicht, wow. Die Animation ist halt geil, ne? Dass er so gelbe Augen kriegt. Voll vollen gelben Augen. Ich finde das voll geil. Auch dieses Entry, das er nachher hat, dass es so, aus diesem Dunkel rauskommt. Wir haben Anand Dynamax, Andinalos geschlagen. Fangen. Das ist ein Safe Catch. nur mal anmerken. All Drei Tage später in Score City. Boah, das war jetzt schon cool, ne? Wie bitter Rose, hat es sich tatsächlich gestellt? Sachen gibt es, hätte ich nicht erwartet. Ich weiß, ich habe gesagt, es gibt die Story ein bisschen, aber das Endgame mache ich trotzdem ein bisschen. Äh, was wir machen, das geht auf seine Kappe, er äh, was schließlich den, den alles entweckt äh, hat. Und ich habe es in meiner Tasche, Jungs und Mädel. Yo, yo, ich habe geschlafen wie ein Kleinstein. Bisschen Backfisch. Reden alle nicht, so ist gut gegangen. Ja, dank den Legends haben wir es geschafft. Ähm, um, Delion hat das Bewusstsein verloren, aber er möchte trotzdem den Kampf stattfinden machen gegen mich noch. Das heißt, wir kommen jetzt zum Finalkampf. Da steht natürlich alles auf dem Spiel jetzt für mich, mein Team. Und ich habe genau Angelinos im Back. Der Maß ziemlich cool ist. Ich habe keinen Richter. Ist vielleicht besser. Vielleicht ist es besser, dass ich keinen Richter habe. <lacht> ich würde voll Krise kriegen, wenn ich alles sehen würde, was meine Pokémon haben. Das ist nicht schön. Story Teams sind nie toll. Also schon toll, aber nicht. Ihr wisst, wie ich meine. Das sind meine Fans. Und wir müssen zum Score-Stadion. Das ist ein Ball. Ein Luftball. Oh nice. Den spiele ich tatsächlich auf Voltenz und PvP. Nein, wo habe ich. Ich bin zum Rose Tower gefahren. Wir sehen uns gleich. Na, nein, nein, cool. Wow. Alright, sind wir bereit gegen Delion zu spielen? Wir können es nicht anders machen. Ich muss aber kurz Nasenspray haben, weil sonst kriege ich keine Luft. Oh, ich bin wieder da. Ah, soll hinsetzen. Guck mal, wenn ich äh, Naslock mache, vielleicht machst du gar mit Webcam. Ich weiß nicht. Äh, also, wir sind bereit gegen Delion zu kämpfen, leider. Ja. Wir bekämpfen Delion jetzt. Ich zieh meine Kopfhörer an wegen Musik. Weil jetzt geht die Party los. Ich muss zugeben, die Folge hier hat mega viel Potenzial für Thumbnails. Uh, ihr wisst aber, dass wir nach dem Champ auch noch uh, die DLCs machen, ergo die Storylines. Meine Kämpfe sind immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, wollen, was vor drei Tagen geht. Also das, Adi. Du hast dein Dynalus gefangen, die Zukunft der Galar-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Sassian und Summer Santa gekämpft. Das macht dich zu einer waschechten Heldin und einer wahrwürdigen würdigen Gegnerin. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist deine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, auch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könners Champ. Dann mal los, Adi. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der galaregion eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf der die Zukunft Galas für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so wichtig genießen. It's Champ Time! Okay, und damit geht's los. Die Ansage, die ist schon stabil von Delion. Champ Delion fordert dich heraus. ist ist Stahlgeist? Das Publikum zu begeistern ist Teil meiner Rolle als Champ. Habe ich Infos über das nee. Königsschild? Ja, toll. Bin voll reingelaufen. Yep. Das war sehr effektiv. Was anderes hätte ich natürlich nicht erwartet. Taktikwechsel er geht in den Offensivmodus. Das ist sehr gut. Das heißt, er nimmt weniger Defense. Aber du Klinge tut weh. Und wie das weh tut. Jetzt ist die Frage: Wird er wieder Königsschild machen? Egal, wir müssen es riskieren. Natürlich kommt Königs... Ah, oh, ne! Wow! Ein Crit! Oh, ich hab ihn critet Ein Volltreffer, nicht schlecht Challenger! Oh, ich spiele gerade ein bisschen mit Musik zu geben. Ein ganz kleines Wissens, ne? Gorthom! ist Pflanze! Das ist das viel das ich nicht mitgenommen habe, ne? Fuck! Gift. Ich habe gedacht, ich habe nichts effektives gegen Gortrom. Doch, ich hab Gift. Eine einzige Attacke, die effektiv ist. Wir müssen vor allem aufpassen gegen seinen Gyurak. Wahrscheinlich werde ich da dann Octillery oder ähm Galashigi, also Octodad oder Galashigi Dynamaxen. Sauber, sauber. Das ist das Pokémon, das niemand von uns gewählt hat, leider am Anfang. Das ist okay. The Root, Pierre und Scream. Maxax. Maxax ist ein Drache. Ist er reiner Drache? Ist Maxxx reiner Drache? Ein Moment. Wir gehen ein bisschen leiser. Ich fühle das voll mit, die Musik gerade. Alter, doch jetzt. Notyp Drache, jawoll. Ja, dann schicken wir Oxford so in den Kampf. Hat der Champ eigentlich 6 Pokémon? Ich hoffe es für ihn. Ja, die Champs haben immer 6 Pokémon. Ich habe vorhin von meinem ähm, Naslock Soul Link geredet. Für die Leute, die Interesse daran, oh, Shit, da macht weh. Äh, Die Leute, die Interesse daran haben. Der Link unten ist einerseits Zuckerpopel Live, das ist mein YouTube-Kanal, wo ich alle alten Videos hochlade als VODs. Ähm, da könnt ihr die alten Streams anschauen, nicht nur von Pokémon Naslock, sondern auch von diesem Pokémon Naslog in der Zukunft dann. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Es war ein Fehler. GG. Ähm, und andere Spiele natürlich. Oder er geht direkt auf Twitch.tv slash Zuckerpopel, ist glaube ich der Link dazu. Dann findet ihr den Kanal. Und da werden die Naslogs gestreamt. Dimitri streamt sicher auch. Vielleicht mal schauen, ich überrede ihn noch. Er wollte mal und dann wollte er nicht. Also, ich weiß nicht, was er jetzt macht. Als ob... Als ob der das überlebt. Okay, aber wasted an item. Das ist gut, das ist gut. Wenn der critet ist, ist, Reflex weg, ne? Ich weiß nicht, wieso es weniger Damage gemacht hat gerade. Alter, wir haben Octodad verloren. Okay, Rihonjo, Typ. Boden, Gestein. Oder Gestein, Boden, wie auch immer. Ähm, das heißt, der Sandsturm sollte ihm gar keinen Schaden machen. Ja, ich glaube, da wird unser Team ein bisschen aufräumen. Aber das ist okay. Wir können in der neuen DLC-Reihe dann mehr Pokémon holen. Das wäre so mein Notfallplan, wenn ich hier verrecke... Ähm, dass ich dann mit meinem letzten Pokémon mal zuerst in die DLC-Welt gehe und da Pokémon fange, bevor ich weitermache. Wäre nicht optimal, aber wäre eine Option, die ich habe... Nur hoffen, dass der nicht mein komplettes Team aufräumt, trotzdem. Aber es sieht gerade so ein bisschen aus. Der heilt sich doch eh, oder? Nein, wow. Ich muss aufpassen, was kommt. Glurak, okay, sind wir schon so weit. Dann geben wir jetzt alles. Frage ist, ob ich Bartholomeus Dynamaxen muss. Ja, eigentlich schon. Fuck, warte, der war Spezial, ne? Ich weiß es gerade nicht. Moment, ich guck kurz nach. Der war ein bisschen besser in Spezial, ja. Das heißt aber, wenn ich äh, Regen mehr schaffe, dann wird sein Feuertyp schwächer. Dieses Glurak, ne? Oh nein, deiner Flora, really? Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich... Ja klar, der ich voll Idiot. So schauen, wie viel Damage das macht. Das war voll dumm. Yes! Alter, ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt mit meinen 10kp da oben. Okay, wir haben zwei Pokémon verloren im letzten Champ-Kampf. kommt ins Team. Somit haben wir fünf Pokémon im Team. Das war's mit meiner Champ-Time. Danke für den besten Kampf meines Liebens. Nice. Wir sind offiziell Champ. Äh, ja, hallo, Spiel. Ah, jetzt.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 Adi, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr seid alle gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Adi ist euer neuer Champ. Wer so stark ist wie sie, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lass uns gespannt verfolgen was für eine Zukunft sie uns führen wird. Lass uns gespannt verfolgen. Ich dachte, das ist ein Sorry. Pokémon Schwert. Die Story ist schon cool. Seid ehrlich, Story ist cool. Es gab einige schlimmere Storys. Grafik geil, ist alles geil. Aber hey, wir haben den Nasslock eigentlich theoretisch soweit geschafft. Aber ich will ein bisschen mehr. werden jetzt das alles überspringen gleich, keine Sorge. Äh, also ich kann es nicht überspringen, aber ich werde es kippen. Äh, auf jeden Fall, es geht danach weiter mit... Ähm, also es wird wahrscheinlich eine kürzere Folge, in dem Fall. Es geht danach weiter mit dem Legendary Holen. Wir haben die zwei komischen Hard-Dudes. Wir haben die DLCs vor uns. Und erst wenn wir da das letzte Turnier bestanden haben, dann akzeptiere ich den Nasslock als beendet. Sage ich für mich selbst mal so. Also ich lasse mal laufen. Und wir gucken mal, wo es weitergeht direkt. Wobei, warte mal. Ne, also wir gucken mal kurz, was jetzt passiert. Ich glaube das nächste. Nichts mache ich, glaube ich, nachher fertig. Okay, es passiert gar nichts mehr. Du hast geschafft, du bist ein neuer Champ. Das feiert uns das Titels. Das Megaband, ne? Ne, Meisterball. Stimmt, Megaband kriegt mir gar nicht. Ich war beim falschen Spiel, sorry. Ja. Ja, wir haben sie gerettet, deswegen kriegen wir den Meisterball. So. Gut. Wie gesagt, ich skippe die Story ein bisschen durch, es tut mir leid. Ich finde es. Ich kenne sie schon und ich denke Nuzlocke ist nicht Story, richtig. Wer die Story spielen will, soll selber spielen, ich habe eigentlich nur noch etwas zu tun. Soll das es ganz schwer. Give Gimme das. Wir müssen jemanden spitz nehmen. Den Glowboy. Er ist männlich sogar. Wow, okay. Okay, also. Es ist jetzt so: Die Folge wird rauskommen. Und irgendwann wird der Naslok, das Solo-Naslok, nicht der Soul Link-Naslok. Guckt auf den Titel. Das ist ein Unterschied dann. Fortgesetzt. Live. Ich werde jetzt hier speichern und beenden. Das war nicht die Speichern-Taste. Und, Moment, Entschuldigung, bevor ich das vergesse. So weh es mir tut... Der Root war das, ne? Es musste Roots eigentlich sein. Ja, ich glaube schon. Ist das mein Team jetzt? Ich werde die trainieren. Glowboy ist. Antinale ist kein Spitzname. Ähm... Ja, okay, ich lasse Antinale so. Äh, Glowboy wird ein Dynamax-Pokémon natürlich. Also, der hat die Dynamax. Chance, sobald es soweit ist. Ich kümmere mich dann darum. Ich werde die zwei Level noch nebenbei. Und... Ja. Wir sehen uns dann hoffentlich live auf Twitch. Ansonsten dann, wenn es weitergeht, hier mit den Zusammenschnitten. Ja. Danke fürs Zuschauen. Danke für die NASLOG-Unterstützung. Äh, es war mein erster NASLOG zugegebenermaßen. Von daher, ich bin mit den Regeln noch ein bisschen... Selbst nicht sicher, wie ich was machen wollte. Aber das wird schon. Wir werden nächstes Mal weitermachen. Also viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.